Hey Leute! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, ihr Show. Und heute werde ich und Mama mein Zimmer umgestalten. Das heißt, die Gardinen werden anders gemacht. Äh, diese Teile verschwinden. Also heute wird es so gesagt ein Vlog sein. Und wir haben natürlich ein paar Sachen ge gekauft. Und ein paar Sachen schon, die wir hatten oder haben. Und so ein ähnliches Video haben wir denn letztes Jahr gemacht und dieses Jahr machen wir es wieder Nur Dieses Mal sieht mein Zimmer anders aus und dieses Mal machen wir das auch anders. Also fangen wir an. Als erstes müssen wir mein Zimmer aufräumen und so langsam wird es in echt aussehen. Und für euch wird es anders aussehen, viel schneller. Also bei dem Tempo werden wir wahrscheinlich bis nächstes Jahr dein Zimmer umdekorieren. Dann müssen wir es nächstes Jahr nicht machen. mal aufräumen. <lacht> ja, das ist wirklich ein großes Problem. Na ja, fang doch erstmal an. Hier, dein, dein, äh, das habe ich vor kurzem aufgeräumt. Dein, wie heißt das denn jetzt? Wie heißt das hier? Ich komme jetzt nicht Ach auf Achso, Federtasche. Genau, die Federtasche kann ja erstmal in den Genau, dann hast du hier schon mal ein Chaos weniger. Ja, ich will mich weiter mit der Fensterbank. Äh. Was war da? Das ist ein Slime. Okay. okay. Wollen wir den vielleicht entsorgen? Ja. Yeah. Dann entsorgen wir gleich. Vielleicht einfach in die Tüte. Du du auch mal wieder Staub wischen, oder? Puh, hab ich. Wann? Vor kurzem. <lacht> Hier habe ich kleinen, ein kleines Bild, da bin ich drauf, da war ich drei Jahre alt oder zwei. Drei. Und wo waren wir da? Das erste Mal in Kroatien. Ja. Auf also welche Insel? Weiß ich nicht. Park. Park. Also Süß. Prinzess. Prinzess. Und jetzt kannst du da, glaube ich, staubwischen, oder? Das ist nicht staubig. Das denkst du. Geh mal mit dem Finger rüber. Geh mal mit dem Finger rüber und dann wirst du es sehen. Und jetzt guck mal auf deine Finger. Und dann willst du sagen, das ist nicht staubig. So räumen wir immer das Zimmer auf, ne? Mhm. Ja. Wieso ist beim Staub Staubtuch nie was drauf? Und hier kannst du auch einmal schön Staub wischen. Ich weiß, aus dir wird eine super tolle Hausfrau. Ich bin so stolz auf dich. Sehr gut, wollen wir denn schon mal die Gardinen vielleicht ähm, runternehmen? Und die anderen müssen wir bügeln, glaube ich. Meine mini -Schere kommt jetzt. Evelina hat sich für die rote Farbe entschieden. Sind das zwei? Das sind zwei. Dieses Jahr spielen wir mit ein bisschen mehr Farbe, ne? Evelina? Ja. Ah, was haben wir noch vor zu machen? Lichterketten müssen wir ja auch noch anbringen, ne? Ja. Okay, dann lass uns mal anfangen. Wir nehmen erstmal... Also, ich glaube nicht, dass man die muss. Ja, glaube ich auch nicht. Mir ist richtig warm geworden und deswegen habe ich mich jetzt umgezogen und wir haben schon mal die Gardinen abgenommen und also die Stange runtergenommen und jetzt werde ich die Gardinen packen. Muss man das hier machen? Ja. Huhu. Eins. Genau. Komm her, hier ziehe ich mal. Zwei. Den können wir hier dran lassen, das ist ja nicht schlimm. So. Wollen wir, warte mal, wir haben ja noch eine Gardine, die wir hier in die Mitte doch aufhängen wollten. Wollen wir das machen oder nicht? Ja. Guck mal, Leute, ich habe das im Gesicht? Ja, süß, ne? Dann hole ich die Gardine mal her, ne? Eine Ewigkeit später. Wir haben jetzt mit Mama diese Gardine gebügelt, weil wir wollen drei haben. Und die die hier packen wir jetzt zuerst. Oder hängen die jetzt hier zuerst auf. So, dann kannst du jetzt ähm, eine rote erstmal hinterher ziehen. Genau, die kannst du es mal so mittig schieben. Will, dann magst du das eigentlich dein Zimmer umdekorieren? Ja. <lacht> oder ist das schon nervig für dich? Nee, ne, oder? Also wenn du dabei bist, nee. Oh, ich glaube, die muss auch gebügelt werden. Guck mal, wie knitterig die ist. Nein. Natürlich. Die ist sehr ist knitterig. Nicht. Die ist nicht knitterig. Ja, guck dir das mal an. Was ist hier mit der knitterig? Ne, die muss gebügelt werden. Ah, die Lichterkette, die haben wir auch schon rausgeholt. Mhm. Die müssen wir auch nachher noch aufhängen, ne? Ich glaube den Engel kann man gar nicht mehr sehen. Nee, das stimmt. Macht nichts. So, dann müssen wir mal oh. schauen, wie wir das mit der Lichterkette machen. Ich mhm. weiß das gar nicht, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, ich auch nicht. aber das kriegen wir alles hin. Gut, dann hängen wir jetzt die Stange einmal auf, ja? Mhm, okay. Halt mal fest die Stange. So weit sind wir jetzt schon gekommen und oh, das sieht richtig schön aus. Und ja, ich habe drei Gardinen, weil das sieht etwas schöner aus als zwei. Ja, ich letztendlich werden wir es ganz am Ende zeigen, wie es aussieht. Ja. Wir haben auch hier die Lichterketten angebracht. Und das sieht sehr schön aus, sehr ja. gemütlich. Mhm. Aus dem Keller haben wir noch sowas gefunden. Das haben wir vor vorletztes vor Jahr gekauft, also 2018. Und da wir bald Weihnachten haben, passt es, weil hier sind Schneeflocken, Weihnachtshäuser mit Schnee. Und die kleben wir an mein Fenster. Die wird man jetzt, glaube ich, kaum sehen, ne? Ja. Es ist schon so dunkel geworden draußen? dunkel. Aber ich glaube, so reicht das, ne? Versucht die mal anzubringen. Also, worauf ich mich am meisten schon gefreut habe, ist die hier. Das sieht sehr schön aus. Ein Engel mit Schneeflocken. So, ich habe es jetzt aufgemacht und danke fürs Halten. Jetzt nehme ich einen Engel. Jetzt aufpassen, dass ich nichts kaputt mache, weil die. Weil da sind ganz viele dünne Sachen dabei, die ganz einfach kaputt gehen. Hm, doch. So. Und das packen wir jetzt. An. Gut. Hier so Soll das mehr so, als ob sie nach oben fliegt oder so? Ich glaube, so sieht schon aus. Oder? Mach einfach, wie du das für richtig hältst. Also ich finde im Dunkeln sieht man das umgekehrt noch besser ne? mhm. als bei Tageslicht. Wir haben wir mit Evelina jetzt so, so ein Dorf noch mit aufgeklebt und dazu auch noch mal die Schneeflocken. Perfekt, ne? Ja, ich, ich, ich bin wirklich enttäuscht. Ich, ich wollte diese kleinen Kugeln hier dran kleben, aber die kann man nicht. Ne, ja, die kann man nicht abmachen. Da kommen noch eine Schneeflocken, hier noch zwei Schneeflocken und dann sind wir mit dem Fenster dekorieren auch fertig. Aber ich muss, um, also wenn ich ehrlich sein darf, ich finde diese Schneeflocken hier schöner. Ja, ich bin auch irgendwie mehr der Fan davon. Und jetzt nochmal ich finde ganz einzig. Perfekt, sehr schön. So. Okay, dann nehmen wir mal die Kissen weg und die Tagesdecke. weg. So. Oh, ich liebe diese Deckel. Die ist so schön. Oder? Ja, ich mag die auch ganz gerne. So, und wir brauchen auch andere Kissen. Genau. Die finden wir in meinem Schrank. So, Leute, da wir bald Weihnachten haben, habe ich mein Weihnachtsgeschenk rausgeholt, was ich 2019 bekommen habe. <lacht> so oh Mann, nicht... du siehst echt aus wie ein Fisch. <lacht> Perfekt. Ich kann, ich kann jetzt auch so schlafen. Und jetzt packen wir die Kissen darauf. Okay und jetzt geht es weiter an diese Wand hier, die müssen wir auch nochmal schön dekorieren, ne? Dann haben wir es geschafft. Oh, nein, guckt mal, wir wollten eigentlich aufräumen, aber guckt mal, was draus geworden ist. Naja, das ist ja alles, was gleich weggeräumt wird. Ja, ich habe diese Konfetti-Dinger abgemacht. Und jetzt kommen da Handschuhe hin. Und ihr fragt euch jetzt, was für Handschuhe? Das sind Handschuhe, da wo man Geschenke für den Kalender reintut. Na, guck mal gucken, was haben wir denn da Schönes? So, wir haben ein Kra äh, ein einen Kranz. Kranz. Leuchtet ihr? Ja. überhaupt? ja. Da müssen die Batterien gewechselt werden. aber der nicht leuchtet. Möchtest du den vielleicht auch gegen das Bild mit der Katze vielleicht ersetzen? Was meinst du? Nein. Ich kann gegen das da. Mach. Auf jeden Fall, Mama hat es jetzt irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie. Aber Mama hat es geschafft, den aufzuhängen. Jetzt übernimmst du wieder die Kamera. Ja. <lacht> aber guck mal, was wir hier noch haben. Wie heißen die? Ähm. Ähm. Mh, mh. Elfen? Keine Ahnung. Zehn nee, ne? Elfen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Aber davon müssen wir ja noch ein Irgendwo haben. Da ist er noch. Hm. Wir haben zwei davon gehabt. Die kannst du da sogar auch mit aufstellen. Und den zweiten hier. Super. Und jetzt endlich die Handschuhe. Gut, warte mal. Dann nimmst du ein Ende und ich nehme noch ein Ende. Hier, dann musst du den hier nehmen. Nee, hier musst du nehmen. Achso. So, dann... Die beiden Bilder müssen dann ab, du? Ja, deswegen haben wir ja auch die zwei Bilder abgenommen. Ja, Kommst Frage du da hinten an? Frage schon, Frage schon. Kommst du da jetzt oben an, was meinst du? Hm. Ich glaube, der ist kurz, ne? Der andere müsste länger sein, aber einer ja, ist länger als der andere. Ja, deswegen kommt das hier nach unten. Ja, okay. Egal. Ist doch egal. Genau. Drehen wir die hier einmal um. Und der hier ist länger. So, komm mal her. Ich hab die 24! Jawoll! Perfekt. Aber die Handschuhe muss noch umdrehen, ne? Okay. Oh, ich freue mich schon so. Könntest du jetzt schon Geschenke kaufen? Wieso ich? Ich mache das doch nicht. Ich weiß ah. nicht, wer das macht, aber ich mache es nicht. So, jetzt gucken wir mal von der Perspektive. Ja, süß. Cool. Letztes Jahr hat ja dein Tisch hier nicht gestanden und das ja. hat irgendwie anders ausgesehen, ne? Dein Stundenplan geht total verloren. Okay. Aber der bleibt trotzdem da hängen, ne? Das hat dir Opa dir geschenkt, ne? Ja. macht damit das hier leuchtet. Sieht man das im Dunkeln? Ja, ein bisschen. Aber da sterben wir auch Ja, aber du kannst es vielleicht hier bei dir erstmal auf dem auf die Fensterbank vielleicht abstellen, nicht? Dann ist aber deine Fensterbank auch schon voll. Dann packe ich eben die Steine weg, weil die sind für Sommer gedacht. Was? Das ist das Rathaus. Machen ich glaube, sind wir nicht damit durch? Nope. Was hier haben wir hier noch? Haben wir noch hier haben wir noch Lichterketten. Hier haben wir noch unser Nussknacker. Aber der steht auch immer unter, unter dem Tannenbaum. Ne? Warte, guck mal. Und was ist mit dem Stern? Die 23 kommen. ist am Ende und die 24 ist am Ende. Wo willst du den denn noch hinstellen? Den Genau, hier ist gar kein Platz, wenn dann wieder nur auf der Fensterbank. Aber vielleicht können wir dein Bild erstmal beiseite stellen. Was ja, meinst das du? das passt nicht. Also das passt schon, weil das bin ja ich, ich passe ja überall hin, aber so pink. Perfekt. Super, dann Und räumen Nuss. wir, ne den Nussknacker, den stellen wir jetzt bei dir nicht ab. Aber der ist auch hier cool. Natürlich. Aber jetzt können wir alles, was wir nicht brauchen, hier rein. einfach hier reinlegen. So Leute, wir sind jetzt fertig. Mein Zimmer sieht so ordentlich aus. Also, danke, Mama. Ohne dich würde das jetzt nicht so räumen. Sehr gerne. Ja, ich denke mir mal, jetzt können wir auch die Lichter anmachen, oder? So, macht jetzt eure Augen zu, Mama. Halt mal die Kamera zu. Also. So. so ich mache jetzt alles an. Und jetzt. Wow. Sehr schön. Das ist herrlich, das sieht so gemütlich aus. Und das was ist haben so. wir hier? Das ist so, das ist da so. oben haben wir auch die Lichter abgestellt. Und dann haben wir hier unsere ganze Dekoration. <lacht> dann haben wir hier unsere Handschuhe aufgehängt. Und hier haben wir auch meine Kissen gewechselt und die Decke. Genau. Aber ich glaube, Highlight im Zimmer sind die Gardinen und, und die Lichterketten. Also wenn das keine Veränderung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, also ich finde, das ist sehr gut geworden, ne? Ja. Und das nur wirklich, eigentlich nur mit neuen Gardinen. Alles andere hatten wir ja schon gehabt. Ja. Aber Leute, ich muss euch, ich muss euch noch sagen, wenn ihr was richtig schön machen wollt, dann... Dann dauert das auch meistens, weil wir haben zwar jetzt so lange gebraucht, aber schon etwas länger, weil wir uns Mühe gegeben haben. Ja, das stimmt. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben und abonniert bitte meinen Kanal, weil das wäre ganz nett. Und wir sind schon einfach fast bei den 600 Abonnenten. Gott, oh, das geht so schnell. Also danke Leute. Und schreibt in die Kommentare, ob ich vielleicht mehr solcher Videos machen soll. Zum Beispiel wie mein Zimmer schmücken, Wohnzimmer und noch solche Sachen. Und wir sehen uns beim nächsten Video.